Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von SimCity 4 d Lux. Ja, was können wir denn machen? Was haben wir denn hier? Ihr möchtet immer noch Wohngebiet und Industrie haben. Ich glaube, ihr habt noch nicht genug. Deshalb werden wir vielleicht nochmal ein bisschen was erhöhen. winziges Wasserbudget. Wenn wir das auf 2,5 machen, ist auch okay. Wir haben ja ein bisschen mehr Steuern eingenommen. Oder wir nehmen ja ein bisschen mehr Steuern ein. So rum, gesagt. Warum konnte ich eigentlich den letzten noch mal um ein Friedhof bauen, einfach so. so. Was haben wir hier? Oh, hier brauchen wir noch das Epi Epidemien Forschungszentrum. Hat aber auch Kosten. Ach so, halt, das haben wir schon. Ach ja, stimmt, das ist das hier hinten. <lacht> Dann an den Schulen fehlt noch. Ach ne, die Privatschule. Da haben wir ein großes Kunstmuseum. Bürger mit mittlerem bis hohem Einkommen. Bürgerbe Bürgermeisterbewertung und Anzahl guter öffentlicher Museen. Okay, Zentralbücherei. Äh, Was macht die Bildung? Okay, warum ist die hier unten so hoch? Ah, weil wir hier hinten nur Grundschule haben. Bildet viele Sim-Teams aus. Junge Erwachsene. Hm. fast schon sagen, dass wir die irgendwo hier reinsetzen. Und dafür wahrscheinlich Und dafür wahrscheinlich diese Grundschulanzahl der Schüler. Okay. Die Anzahl der Schüler ist hier. Ja, furchtbar, das heißt, ob wir vielleicht nicht hier, ob ich nicht vielleicht hier eine große draus mache und die hier hinten mal abreise. noch ein bisschen größer mach, dann kriegst du auch Stücke von den von den Leuten dort hinten. Genau. Oh, wenn ich dich hier auch setze. runtersetzen, das ist kein Problem. Das ist eine städtische Hochschule. Dann haben wir hier eine weiterführende. Okay, können wir hier auch noch weiter runtersetzen. So, was haben wir hier Privatschule? Da kann ich gar nichts einstellen. Und bei der könnten wir eigentlich auch noch ein bisschen zurückdrehen. Oh. Und dann müsste eigentlich die Bildung mal demnächst hochgehen. Oh, also ich habt wieder Nachfrage. Ich sehe es schon. Okay, ihr habt Nachfrage nach allem. <lacht> Das ist absolut kein Problem. Wo erweitern wir... Jetzt sieht es natürlich hier total beschissen aus. <lacht> ah, Scheiße. Ich würde mal sagen, dass wir... Diese Richtung erweitern. Äh. So, da machen wir, was wollten ihr? Ähm, dann kriegt ihr einmal das da. Und natürlich das Schwache. Erweitern. Sonst liegt hier hinten alles trocken. Das wäre nicht so gut. Hier habe ich es auch vergessen. Oh scheiße. Vielleicht ist das... Vielleicht ist das diese Meldung mit diesem Wasserbudget. Ich weiß es nicht. Pendelzeit ist sehr hoch. <lacht> okay, Einnahmen, Gelder. Sind wieder gestiegen. Anforderungen, Verkehrsaufkommen. Yeah. Okay, was ist mit U-Bahn? Warum ist die auf Null? Die U-Bahn nutzt überhaupt kein... Men Warum nicht? Wieso nicht? Null, null Fahrgeld! Lass mich verarschen! Äh. Was? Verkehrs, was? Ja... Ich kann euch ja nicht noch mehr geben. Hallo? Oh. Irgendwo gab's es doch, glaube ich, auch Pendelverkehr. Ne, hier. Die Stadt äh, finanziert einen Shuttle-Service für Pendler und fördert so den Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, das hier wollen wir. Was ist das? Die Stadt ruft ein Programm zur Verringerung der Smog-Emissionen von Autos ins Leben. Äh, okay. Verordnung zur Luftreinhaltung. Was ist das? Die Bürger werden auf dem Gebiet der Herz-Lungen-Reanimation geschult. Okay. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Also, wie das Wasserschutzprogramm, brauchen wir nicht da einfach ich kann da einfach mehr Kläranlagen bauen genau da wollte ich mal gucken wie es da aussieht mit der Wasserverschmutzung steigt wieder das heißt eigentlich sollte man da dann mal noch eins hinbauen ist nur die frage wo seid ihr zufrieden die sehen ziemlich runter gekommen aus. Verschmutzungsgrad hoch, Wohlstand niedrig. Wohlstand niedrig. Ihr habt gar keinen Wohlstand. Oh yeah. hey, aber ihr, ihr wollt, ihr möchtet, ihr nicht hier rein? Ihr ja, seht, ihr möchtet ja hier rein. Dann sagt ihr nicht, dass ihr hier rein möchtet und... Äh... Nein, okay. Wie groß wäre das dann? Das würde genau hier reinpassen. Anschließen, bitte. Ihr habt jetzt wieder Nachfrage nach allem. Das ist ja unglaublich. Habt ihr das schon wieder alles bebaut? Könnte ja nicht sein. Macht ihr dort oben eigentlich Luftverschmutzung? Geht so. Na dann, bitte schön, baut. Baut, baut, baut. Das sind immer noch. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Weil manchmal siehst du ja so Leute, die mit einem Schildchen rumlaufen. Und so bescheuert legen. Was ich mir denn dabei gedacht, ey? Das ist ja unglaublich. Ja, wir haben mal nichts rotes. Das ist ja unglaublich. Und was ist die Bürgermeisterbewertung so niedrig? <lacht> oh yeah. Oh, was macht Energie? Oh, das immer Okay, okay, okay, da müssen wir uns jetzt mal was einfallen lassen. Wie bekomme ich denn das hier reiche Wunden? Okay, das krieg ich erst ganz viel später. <lacht> Kann ich hier sehen? Bevölkerung. Bildungsquotient. Bildungsquotient. Bildung nach Alter. Die Alten sind sehr gut. Oh, die Pendelzeit geht wieder nach unten. Nein, ich möchte gern die Bevölkerung. Kann ich das nicht angucken? Kann ich das hier angucken? Zonen. Das dunkle ist das ganz... Okay, das äh, habe ich kaum. <lacht> Starke Umweltverschmutzung. Okay. Monatliche Kosten 600 Simoleons. 40.000 kostet der Bau. Gefahr der Kernschmelze, das ist, hört sich nicht so gut an. Billig zu bauen, sehr sauber. Diese Türme machen oh, produzieren wir äh Ich krieg keine Energie sonst rüber, oder wie? Das will ich das... Ach, scheiße. Okay, okay, okay, okay. Ganz ruhig bleiben. <lacht> ich krieg keine Energie rüber sonst, weil da die Autobahn im Weg ist. Ist ja krass. Hier geht's. Wieso geht's hier? Wegen den... Tax! Ah, okay. Mäßige Umweltverschmutzung 400, 600. Aber du produzierst viel, viel mehr. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich nochmal ein Ölheizkraftwerk bauen. <lacht> Ja, so wird es aussehen. Und das schrauben wir dann aber erstmal runter. Auf, keine Ahnung, 200. Ah, der hat Einnahmen. Hat auch Einnahmen. Wasserverschmutzung, maximale Kapazität, genutzte Kapazität. Ja, hört sich doch gut an. Sims müssen und wechseln. 3. Fuck. Okay. Genutzte Kapazität 3%. Boah. Wow. Globale Finanzierung 103. Ja, siehst du mal. Ich gebe Geld aus, aber ihr nutzt es nicht. Ja, hier habt ihr jetzt Gebiet. Ihr braucht schon wieder Wohnen. Das ist schon wieder alles. Bin mich verarschen? Schon alles wieder bebaut? Okay. Hm. Große Grünflächen sind alles so zu so groß. Ihr macht mal das da rein. So, ihr möchtet schwaches Gewerbegebiet und schon wieder wohnen. So, es ist unglaublich, echt. Na ja, dann viel Spaß. Eigentlich? Ah, du hast gerade nichts. Ja, das äh, sieht doch gut aus. Was ist das? Baustil. An. Baue alle Stile auf einmal. Baustile alle Jahre ändern. Drei Jahre. Ja, das hat sich gut an. Landwirt geht nach unten. Gib den durchschnittlichen Landwirt in deiner Stadt an. Oh. Wenn du Parks, Schulen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen in den Wohngebieten etablierst, kannst du den äh, Landwert erhöhen. Aha, Sicherheit geht hoch, Verkehr geht auch hoch. Das sieht doch nicht schlecht aus. So, und dann könnten die mal ja schon fast zu so sagen. dass wir hier überall grüne Fläche reinbauen. Dann geht der Landwirt ganz sicher nach oben. Also die Umwelt ist... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die Umwelt geht bei mir... <lacht> Sie bleibt schon immer da unten, aber... kann auch nie viel ändern, was soll ich denn da ändern? Das wollte ich jetzt mal testen, also ich speichere mal schnell. Ich wollte kurz testen, was passiert, wenn ich... Ich wollte erstmal gucken... Nein, okay, das ist noch nicht wieder verfügbar. An Schulen. Oh, nicht schon wieder. Genau, Fluchtwagen. Flucht mit der Beute. Ja. Okay, das ist ja nicht. nicht weiter schwer. Wow. Ah! Diese Schule. Okay. Anzahl der Schüler, ja gut, dann drehen wir sie natürlich hoch. Das war ja auch der Sinn dahinter dass wir die äh, klein lassen und dann höher setzen. Wenn der Bedarf natürlich höher ist. Ihr habt doch da oben. Was wollt ihr von mir? <lacht> ihr wollt Gewerbe. Was macht denn eigentlich die Luftverschmutzung? Die ist immer noch äh, extrem die absolute Hölle. Oh je! Yeah. So, dann machen wir hier mal ein niedriges. eine niedrige Autobahn. Uh, Wusste ich gar nicht. Okay, Habe ich hier einen Fehler gemacht? Habe ich einen Fehler gemacht? Das machen wir so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, das bauen wir wieder weg. 1, 2, 3, das heißt auch wieder hier. Und dann geht's hier entlang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und hier die Straße. Unsere Stadt noch mal das sieht aus mit dem Motor. noch nicht bis da hinten oh. mittleres, niedriges, niedriges. Okay. Mit also schwaches. Schwaches. Okay, warte, warte, warte, ich krieg gleich hier die Anbindung schwaches schwaches durchschnittliches durchschnittliches äh, so ja und schwaches wohn ey ey äh, äh, äh, schwaches Wohngebiet perfekt Oh, mittleres Wohngebiet wollt ihr auch? Okay. Genau, das zu durchschnittlich. Und hier wollen wir nur Schwaches rein. So, dann machen wir hier eine erhöhte. Ungeeignet Warum ist das jetzt ungeeignet dafür? Erhöhte Direktor Zum Kotzen Hä? erhöht ja. <lacht> es will nicht so, wie ich will. das nicht. Das geht, aber ich kann nicht in der Diagonalen... Oh. Alter, das ist erhöht. Krass, dass das nicht geht. <lacht> Geld gekostet. Oh. Erhöhtes Autobahn. So. Will nicht. Okay. Oh, dann gehst du über in tief. Ja, sehr schön. Das, es geht, es geht, es geht. Ja, endlich. Uh. So, ihr möchtet. Das ist die Frage: Was ist das? Das ist Durchschnittliches. Und dann kriegt ihr von mir. Hier noch Starkes rein, sehr schön. Das ist wieder alles voll da unten fast. Es gibt sie nicht. Kann ja nicht sein. Das kann doch alles nicht sein. Oh, was passiert jetzt? Mal so blöd gefragt. unten krass <lacht> ja, wir brauchen, erhöhen wir überall nochmal um 5% Gewerbe Aber man kann halt seine Ein Einnahmen auch nicht irgendwie erhöhen das ist das ist das eigentlich Löschflugzeugeinsatz. Geh zur Katastrophe. Ah, ich kann die da hinschicken. Oh. Ja, dann fliegt hier mal drüber. jetzt da drüber und macht die nass oder wie <lacht> hier ist das sprühflugzeug zombie staub verteilen jawohl das wollen wir jetzt huh. ich bin zu so niedrig was mache ich denn? Ich habe nur noch 20 Sekunden. Sag mal. 9 Sekunden. Oh, oh, oh. oh, das wird ganz... Nein, das ist nicht dein Ernst. Nein. Nee, jetzt echt. Ja. Verteilbar. Ich bin zu niedrig. Jetzt, jetzt haben wir eine ordentliche Höhe. Also, wir fliegen jetzt mal direkt da in diese Richtung. So, hier unten ist das Flugzeugsymbol. Reicht das nicht? Da müssen wir nur mal drüber fliegen. Ich nur die Zwei mitgenommen, ey. Wir fliegen jetzt immer eine große Runde, weil Zeit haben wir genug. Wir müssen alle Felder abdecken. Oh nein, ich bin vorbeigeflogen. Nimm das mit, oh Gott sei Dank. Puh. Was unüberwindbar. Ja, wo arbeitest du? Wieso wohnst du auch da? <lacht> ah. Tja, dann äh, schaff' halt hier. Das ist da voll machbar. Hier kriegst du eine riesen Limo. <lacht> okay. Mikrofon. Klicke auf einen beliebigen Sinn, um herauszufinden, was er über die... Örtlichen Lebensbedingungen? Okay, was denken ihr hier hinten? Halt. Hallo, Sim? Hallo? Wieso ver verpisst ihr euch alle? Was heißt das jetzt? Keine Ahnung. Oh. Ja. Ist ja nicht so, als ob ich da gerade was angelegt hätte. <lacht> ja, ihr möchtet halt, ihr möchtet Schwaches. Okay, dann kriegt ihr hier nochmal Schwaches. Es ist ja nicht so, als ob ich das ja gerade angelegt hätte. Ich sag mal nichts. So, wir machen 2000 im Jahr plus. Ja, aber auch diese Folge nimmt auch mal ein Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Was macht denn das Flugzeug da hinten? Fuck. Ja, ich würde mich wie gesagt freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.